Ah, also ich wurde nominiert von Backen für die Eisbucket Challenge. Hier wird angenommen. Ähm, es geht ja nicht nur darum, sich ein äh, einmal ein kaltes Wasser in den Kopf zu lernen, sondern es hat ja auch was Spenden dabei. Meine Spende geht an die DGM Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Das ist im Endeffekt das Deutsche Pendant Center ALS, die es ursprünglich gestartet haben. Und, ja, die brauchen auch ein bisschen Unterstützung. Ähm, ich nominiere ähm, Stefan Kaufmann, Jörg Taus und Stefan Ober. Also.